In diesem Video möchte ich ganz gern klären, was ist eigentlich Usability? Usability ist ein Begriff, der von sehr vielen Menschen sehr unterschiedlich und oft auch falsch verwendet wird. Und aus diesem Grund möchte ich erstmal ganz kurz klären, was ist eigentlich Usability, worauf muss man bei Usability prinzipiell achten und was muss ich mir eigentlich tatsächlich darunter vorstellen. Schauen wir uns das Ganze doch etwas genauer an. Usability ist immer zunächst im Kontext einer Aufgabe, beziehungsweise eines Ziels eines Benutzers zu sehen. Nutzer haben also prinzipiell, wenn sie irgendetwas machen wollen, irgendein Ziel vor Augen. Das kann alles mögliche sein, wenn ich zum Beispiel eine Website bedienen möchte, dann habe ich das Ziel, mit der Website ein bestimmtes, eine bestimmte Aufgabe zu erledigen, also zum Beispiel wenn ich eine Überweisung tätigen möchte, dann habe ich vielleicht eine Website, mit der ich Überweisungen tätigen kann. Das heißt, meine Aufgabe ist, eine Überweisung tätigen und das Ziel ist letztendlich, die Überweisung fertigzustellen. Ja. Und das können für unterschiedliche Webseiten, können das natürlich auch andere Aufgaben sein. Also bei einem Webshop zum Beispiel habe ich ganz andere Aufgaben und ganz andere Ziele, die ich erreichen möchte. Genauso bei einem Fahrkartenautomaten. Und ganz wichtig, was ich gleich jetzt erstes klarstellen möchte, Usability hat eben nicht nur etwas mit Software zu tun oder Hardware, auf der eine bestimmte Software läuft, sondern Usability ist sehr allgemein gültig und kann auch sehr allgemein verstanden werden und deswegen habe ich jetzt erste Beispielaufgabe jetzt erstmal etwas herausgewählt, was tatsächlich komplett unabhängig von Software ist oder von, irgendeiner, von irgendeinem technischen Gerät, sondern es geht in der Aufgabe darum, ein Bild an die Wand zu hängen. Das Ziel ist also, ich habe ein Bild an der Wand hängen und die Aufgabe, die dazu gehört, ist, das Bild letztendlich an die Wand zu hängen. Nun ist es ganz wichtig, dabei sich darüber Gedanken zu machen, hm, wie mache ich das Ganze denn jetzt? Um also diese Aufgabe oder das Ziel zu erledigen, habe ich üblicherweise ein, ein Werkzeug oder mehrere Werkzeuge zur Hand. Ähm, diese Werkzeuge können alles Mögliche sein, wenn die Aufgabe jetzt also wieder zum Beispiel eben mit einer Software erledigt werden soll, dann ist letztendlich die Software das Werkzeug, von dem wir hier reden. Aber für das Beispiel mit dem Bildaufhängen ist tatsächlich eine mögliche Werkzeugkombination, zum Beispiel der Einsatz von einem Hammer und einem Nagel. Mit Hammer und Nagel kann ich letztendlich ähm, relativ gut ähm, potenziell die Aufgabe lösen oder eine andere Möglichkeit also eine andere mögliche Werkzeugkombination sind zum Beispiel Schraubenzieher und Schraube. Und wenn ich mich jetzt für eine Werkzeugkombination hier letztendlich entscheide, dann habe ich potenziell eine Lösung gefunden und ich kann die Aufgabe erledigen. So, jetzt ist es ganz wichtig, dass wir uns bei diesen ganzen Bereichen dann mal etwas genauer angucken, wir haben die unterschiedlichen Teile, die wir jetzt ganz schnell und ganz grob mal benannt haben, also irgendwie den Einsatz eines Werkzeugs, wie haben die denn eigentlich einen Einfluss auf die eigentliche Aufgabenerledigung? Nun gut, gucken wir uns das Ganze doch mal genauer an. Betrachten wir zunächst mal die Rolle der Werkzeuge. Werkzeuge haben einen großen Einfluss auf die Usability und letztendlich geht es ja auch darum, bei Usability irgendwie die Werkzeuge so zu gestalten, dass man mit ihnen die Aufgabe vernünftig erledigen kann. Wenn wir uns jetzt hier mal bei diesem Bildaufhängen-Beispiel die Werkzeuge etwas genauer ansehen, dann stellen wir fest, die Verwendung eines Hammers ist sicherlich eine gute Idee. Wenn uns dazu allerdings nur eine Schraube zur Verfügung steht, dann ist das keine gute Werkzeugkombination. Das heißt, es ist letztendlich wichtig, dass wir immer zur Erledigung der Aufgabe nicht nur ein passendes Werkzeug haben, sondern dass auch die Werkzeuge zueinander passen müssen. Wenn Hammer und Schraube nicht zueinander passen, dann passen übrigens auch Schraubenzieher und Nagel nicht zueinander. Das heißt, man könnte es sicherlich versuchen, irgendwie mit dem Schraubenzieher den Nagel in die Wand zu bekommen. Manche versuchen es dann mit dem, äh, mit dem Griff vom Schraubenzieher, aber meistens wird es nicht so richtig gut gelingen. Es wird einfach nicht das gewünschte Ergebnis sein. Das heißt, wir können hier nicht von guter Usability reden, wenn wir einfach nicht die zueinander passenden Werkzeuge haben. Das heißt, selbst ein einzelnes Werkzeug kann gute Usability haben. Aber selbst wenn nur das einzelne Werkzeug eine gute Usability hat, heißt das noch lange nicht, dass die Kombination von unterschiedlichen Werkzeugen mit einer guten Usability dann auch letztendlich zu einer guten Usability führt. Ja? Das heißt, Werkzeuge haben schon mal einen ganz großen Einfluss überhaupt darauf, wie Usability letztendlich wahrgenommen werden kann. Sehen wir uns das nächste Beispiel an. Kommen wir von den Werkzeugen weg, schauen wir stattdessen auf die Rolle der NutzerInnen. So, Nutzerinnen, die etwas bedienen wollen, haben üblicherweise eine gewisse Vorerfahrung, sie haben bestimmte Kenntnisse, sie haben vielleicht ein bestimmtes Werkzeug schon einmal bedient und kennen sich dementsprechend sehr gut damit aus, ein anderes Werkzeug haben sie vielleicht noch nicht bedient und dementsprechend haben die entsprechenden Vorerfahrungen und die Kenntnisse von Nutzerinnen natürlich einen ganz großen Einfluss darauf, wie gut sie jetzt die Usability von einem Werkzeug einschätzen. Wenn wir jetzt uns das etwas genauer ansehen und einfach mal angucken, es gibt ja Nutzer, die zum Beispiel mit einem Hammer nicht ganz so gut umgehen können. Das heißt für Sie im Bereich der Aufgabe des Bildaufhängens, ist es jetzt vielleicht keine so gute Idee, einen Hammer zu verwenden. Sie schlagen sich damit vielleicht auf die Finger. Vielleicht finden sich jetzt auch die ein oder anderen Zuschauer hier sich selbst dann wieder, weil sie auch selber sagen, ja, ein Hammer, da bin ich lieber etwas vorsichtiger mit. Für solche Nutzerinnen wäre es vielleicht dann eher empfohlen, einen Schraubenzieher einzusetzen, weil sie vielleicht damit besser umgehen können. Das heißt, die Verwendung des Werkzeugs sollte auch mal berücksichtigen, wer ist denn eigentlich die Nutzergruppe? Also können die Nutzerinnen und Nutzer eigentlich überhaupt mit diesem Werkzeug umgehen? Ist das das passende Werkzeug für den Einsatzzweck? Es gibt aber noch etwas, was tatsächlich einen Einfluss darauf hat. Schauen wir uns auch das nochmal an. Neben der Neben den Nutzerinnen und dem Werkzeug hat auch der Kontext, in dem die Aufgabe erledigt wird, eine ganz besondere Bedeutung. Stellen wir uns zum Beispiel vor, wir sollen das Bild an einer Wand aufhängen, die komplett aus Holz ist. In dem Fall ist sicherlich die Verwendung eines Nagels eine ziemlich gute Idee, denn einen Nagel bekommt man relativ gut in eine Holzwand hineingeschlagen. Wenn ich jetzt allerdings mit einmal eine Stahlbetonwand habe und möchte dann das Bild dort aufhängen, dann ist die Verwendung eines Nagels sicherlich nicht das Richtige. Das heißt, in dem Fall passt das Werkzeug, was wir hier haben, also das Werkzeugnagel, passt an der Stelle nicht zu dem Kontext, von dem wir hier reden. Das heißt, es ist also festzustellen, es ist nicht nur wichtig, dass ich letztendlich ein, eine Werkzeugkombination habe, die zueinander passt, die auch zu den Nutzern passt, die sie bedienen, sondern es muss auch letztendlich alles zu dem Kontext passen, in dem die Erledigung der Aufgabe stattfindet. Das können wir jetzt also nochmal zusammenfassen. Das heißt, gute Usability ist denn sich immer nur gegeben, wenn für eine bestimmte Gruppe von Nutzerinnen und Nutzern, die eine bestimmte, ganz konkrete Aufgabe erledigen wollen, in einem ganz bestimmten Kontext dazu die passenden Werkzeuge und Werkzeugkombinationen vorhanden sind bzw. ausgewählt werden können. Wenn nur einer dieser Aspekte in irgendeiner Form nicht zutrifft, also zum Beispiel, dass aus der Holzwand mit einmal eine Stahlwand wird, also eine Stahlbetonwand, dann haben wir automatisch schlechte Usability und dementsprechend können wir die Aufgabe einfach auch nicht mehr mit guter Usability erledigen, weil halt irgendeiner dieser Aspekte nicht mehr zusammenpasst. Ich habe das Ganze dann hier auf der nächsten Folie auch noch mal so übergreifend dargestellt. Das heißt, Usability ist nur dann gegeben, wenn in, diesem, in dieser, dieser äußere Bereich, den wir hier in der Grafik sehen, also wenn zu den Nutzerinnen, die wir haben, mit deren ganz konkreten Aufgaben und Zielen, die sie verfolgen, in einem ganz bestimmten Kontext auch noch das passende Werkzeug gefunden wird oder das Werkzeug, und darum geht es oft, wenn man gute Usability erreichen will, das passende Werkzeug oder das richtige Werkzeug mit den richtigen Eigenschaften entwickelt wird. Das Wichtige ist, Usability ist tatsächlich überall. Usability haben wir nicht nur bei Software und ich habe es extra jetzt auch versucht, mit dem Bildaufhängen vernünftig zu verdeutlichen. Usability kann man letztendlich an allen möglichen Stellen, wo es darum geht, Aufgaben mit irgendwelchen Werkzeugen in bestimmten Kontexten zu erledigen, irgendwie definieren und sich genauer betrachten. Es gibt zum Beispiel ganz normale Alltagsgegenstände wie Türen, die für bestimmte Aufgaben da sind. In dem Fall ist es eine sehr simple Aufgabe. Man möchte mit einer Tür einfach in einen anderen Raum gehen, also meistens irgendwie durch eine Wand durchgehen. Und auch wenn die Aufgabe und das Ziel hier vielleicht sehr einfach erscheint, kann es doch durchaus zu größeren Problemen führen. Ich weiß nicht, wie vielen von Ihnen es vielleicht schon mal passiert ist, dass Sie zum Beispiel gegen eine Glastür gelaufen sind. Ja? Ähm, letztendlich hat die Glastür äh, ihr, ihr Ziel nicht so richtig, verfolgt. Sie haben nämlich eigentlich dieses Werkzeug in dem Fall gar nicht wahrgenommen. Ja? Das heißt, es ist eben wichtig, dass man auch das Werkzeug an der richtigen Stelle wahrnimmt. Oder wie vielen von Ihnen ist es vielleicht schon passiert, dass Sie die Tür an sich zwar wahrgenommen haben, weil es eben keine Glastür war, sondern eine vernünftige Tür, aber Sie wussten nicht genau, muss ich die Tür jetzt drücken oder muss ich sie ziehen? Das ist ja letztendlich auch manchmal nicht ganz einfach, das an einer Tür zu erkennen. Das heißt, in dem Fall ist es nicht ganz klar, wie bediene ich denn jetzt eigentlich das Werkzeug? Das heißt, Sie haben potenziell die Erfahrung mit diesem Werkzeug noch nicht oder das Werkzeug ist einfach nicht so gestaltet, dass Sie letztendlich diese Erfahrung relativ schnell machen können. Aber auch weitere Dinge aus dem Alltag, zum Beispiel Armaturen. Wie oft sind Sie denn vielleicht schon daran gescheitert, aus einem Wasserhahn auf einer Toilette in einem Restaurant zum Beispiel Wasser herauszubekommen, weil letztendlich einfach sie nicht ganz genau wussten, wo muss ich denn jetzt meine Hand hinhalten, damit hier der Sensor irgendwie erkennt, dass ich davor stehe und Wasser haben möchte. Ja. Weitere Aspekte sind zum Beispiel Beleuchtung. Ich bin schon so oft in Räume reingekommen und wusste nicht, welcher Lichtschalter wofür ist. Das Ziel und die Aufgabe ist relativ einfach. Ich möchte einfach Licht anschalten. Aber wenn ich natürlich nicht weiß, welches Werkzeug ich jetzt hier für diese Aufgabe wie richtig einsetze, dann habe ich Schwierigkeiten. Ja. Also auch da gibt es Usability, wo man bestimmte Dinge beachten kann. Weitere Alltagsgegenstände sind hier von Relevanz. Zum Beispiel haben Sie mal versucht, als Rechtshänder eine Linkshänderschere zu benutzen oder gegebenenfalls andersrum als Linkshänder eine Rechtshänderschere. Das ist praktisch unmöglich, wenn man die Schere nicht in die entsprechende Hand legt, weil die Scheren einfach anders gestaltet sind. Das heißt, diese, diese Werkzeuge zeigen ganz eindeutig, dass sie immer nur für eine bestimmte Nutzergruppe gemacht sind und für eine andere Nutzergruppe gar nicht gut einsetzbar sein können. Technische Gerätschaften, alle möglichen technischen Gerätschaften haben eine Usability, weil sie grundsätzlich dafür gedacht sind, eine bestimmte Aufgabe mit diesen Gerätschaften zu erledigen. Ob das jetzt mit der Spülmaschine ist und man möchte Geschirr spülen oder ob das mit der Kaffeemaschine ist, man möchte Kaffee kochen. Jedes dieser technischen Geräte hat letztendlich das Ziel, Sie als Nutzerinnen und Nutzer in einer bestimmten Aufgabenerledigung zu unterstützen. Und dann gibt es da natürlich noch diesen großen Bereich Software, den wir tatsächlich auch nicht vernachlässigen dürfen, denn er ist heutzutage mit einer der wichtigsten Bereiche. Und da habe ich Ihnen einfach mal ein Beispiel von Software ausgenommen, wo wir kurz nochmal diese Aspekte Nutzerinnen, Aufgaben und Nutzungskontext etwas genauer ansprechen. Und das Beispiel, was ich mitgebracht habe, ist PowerPoint. PowerPoint kann letztendlich für sehr viele Aufgaben eingesetzt werden. Also die einfachsten sind äh, Präsentationen erstellen und äh, Präsentationen natürlich auch durchführen. Aber es gibt auch solche ähm, weiterführenden Aufgaben, für die man, wo man bei PowerPoint vielleicht nicht im ersten Moment dran denkt. Deswegen auch diese drei Punkte in der Darstellung. In Sachen Nutzerinnen und Nutzer hat PowerPoint auch ein sehr breites Feld. Als erstes fallen jetzt in unserem Kontext natürlich dann Studierende, Professorinnen und Schülerinnen vielleicht auf, die PowerPoint für unterschiedlichste Präsentationen einsetzen. Aber natürlich gibt es noch das breite Feld der Wirtschaft, was ich hier an der Stelle noch gar nicht mitgenannt habe, in dem natürlich auch in ganz unterschiedlichsten Kontexten gegebenenfalls PowerPoint eingesetzt wird, um Präsentationen zu halten. Und dementsprechend hat PowerPoint natürlich auch einen sehr großen und sehr breiten Nutzungskontext. Es gibt sehr viele unterschiedliche Endgeräte, auf denen PowerPoint läuft. Ob das der ganz normale äh, Laptop ist mit einer Windows 10 Installation oder ob das vielleicht ein Mac-Rechner ist. Und manche Personen versuchen letztendlich auch PowerPoint auf Linux zum Laufen zu bekommen. Auch das soll schon einigen gelungen sein. Letztendlich zeigt das, dass PowerPoint eben auf sehr unterschiedlichen Geräten eingesetzt werden kann. Dann wird Powerpoint natürlich auch für unterschiedliche Themengebiete eingesetzt. Da Das kann jetzt alles Mögliche sein. Die Themengebiete hängen natürlich immer stark von den Nutzerinnen und Nutzern ab. Ja, also als äh, Dozent an der Universität habe ich sicherlich ganz andere Themengebiete, die ich vermittle, als wenn ich jetzt zum Beispiel gerade mein aktuelles Projekt einem zukünftigen äh, Kunden vorstellen möchte. Und dann natürlich auch der Präsentationskontext. Ich weiß nicht, ob es Ihnen schon mal aufgefallen ist, aber PowerPoint hat nicht nur diese Standardvariante, wie äh, präsentiert wird, also praktisch mit Vollbild und die Folien werden dort angezeigt, sondern letztendlich auch für ähm, andere Bereiche, zum Beispiel im Kiosk, äh, da gibt es extra diese Kiosk-Funktion, wo man dann sagen kann, bitte spiel die Präsentation wieder automatisch von vorne ab und mach auch automatische Folienwechsel, damit das dann immer entsprechend automatisiert abläuft. Und das ganz Wichtige ist, diese vielen Punkte sind eigentlich das Gefährliche. Das heißt, selbst wenn die Entwickler von Microsoft, die sich sicherlich auch eine ganze Menge Mühe gegeben haben mit PowerPoint, jetzt wirklich versucht haben, alles zu berücksichtigen und versucht haben, mit PowerPoint ein Tool zu schaffen, was für alle möglichen Bereiche und all diese Nutzungskontexte und Nutzerinnen eine gute Usability liefert, kann es durchaus sein, dass sie einfach bestimmte Bereiche nicht berücksichtigt haben, weil es ihnen von vornherein gar nicht unbedingt klar war, welche Bereiche noch zu berücksichtigen sind. Und das heißt letztendlich, PowerPoint kann für bestimmte Dinge gar nicht eine wirklich gute Usability haben. Wenn man PowerPoint einfach nicht für das verwendet, wofür es ursprünglich gedacht ist, dann kann es keine gute Usability haben, weil wir dann andere Aufgaben damit erledigen, als die Aufgaben, wofür es mal konzipiert wurde. Das gleiche gilt letztendlich nicht nur, wenn ich es in meinem, also für andere Aufgaben verwende, sondern auch, wenn ich andere Nutzergruppen habe oder eben einen Präsentationskontext äh, ausprobiere oder ein Endgerät, auf, für, die, für das PowerPoint einfach nicht gedacht ist. Dann gibt es Probleme und die Usability von PowerPoint sinkt natürlich dramatisch ab. Gut, vielleicht denken Sie dann beim nächsten Mal, wenn Sie äh, darüber nachdenken äh, oder wenn Sie mal wieder mit PowerPoint Probleme haben, darüber nach. Was Sie vielleicht an sich falsch machen, liegt es tatsächlich daran, dass PowerPoint das Problem ist oder liegt es vielleicht daran, dass Sie PowerPoint für Dinge einsetzen, für die es einfach nicht gemacht ist oder dass Sie es vielleicht in einem Kontext einsetzen, für den es eigentlich nicht unbedingt gedacht ist. Gut, damit sind wir inhaltlich bei diesem Video auch schon am Ende angekommen. Am Ende dieses Videos möchte ich Ihnen nun eine kleine Übungsaufgabe stellen, denn wichtig ist, gerade im Bereich von Usability grundsätzlich, das alles zu verstehen und zu verinnerlichen. Und da hilft es am besten, wenn man sich anhand von bestimmten Beispielen einfach die Thematik sehr gut nochmal vor Augen führt. Und das ist jetzt Ihre erste Übungsaufgabe, das sollen Sie machen. Die erste Übungsaufgabe, oder die Übungsaufgabe, die zu diesem Video gehört, ist, beschreiben Sie ein eigenes Beispiel zu Usability. Was ist in diesem Beispiel die konkrete Aufgabe, die verfolgt werden soll. Wer sind die Nutzerinnen und Nutzer? Was ist der Kontext, in dem die Aufgabe erledigt werden soll? Und ähm, was ist letztendlich das Werkzeug, was in diesem Kontext eingesetzt wird? Und schreiben Sie das ruhig etwas detaillierter auf. Also ich habe das jetzt für PowerPoint relativ oberflächlich gemacht. Machen Sie das ruhig etwas detaillierter, als ich das für PowerPoint gemacht habe, um einfach noch einen besseren Eindruck davon zu bekommen. Und wenn Sie feststellen, Sie haben vielleicht ein Beispiel gewählt, was ein sehr einfaches Beispiel ist, dann nehmen Sie noch ein zweites Beispiel hinzu, um einfach so ein bisschen diese Breite und diese Komplexität, die sich daraus gegebenenfalls ergibt, dann auch tatsächlich abdecken zu können. Vielleicht finden Sie auch etwas wo Sie selber dann mit einmal feststellen, oh, ich rege mich eigentlich immer über dieses oder jenes technische Gerät auf, stelle aber fest, ich benutze es für etwas, wofür es vielleicht gar nicht gedacht ist. All das könnten Sie jetzt hier an der Stelle einfach mal durchspielen, um so ein bisschen Gefühl dafür zu bekommen, was gehört eigentlich bei Usability dazu, was muss zusammenpassen und zusammen funktionieren, damit ich letztendlich gute Usability habe. Und wenn Sie das erledigt haben, dann können Sie sich sicherlich auch mit den weiteren Videos beschäftigen, denn dann... Können wir irgendwie klären, wie erreiche ich denn jetzt letztendlich, dass ich gute Usability erreiche? Damit bin ich mit meiner Präsentation auch schon am Ende angekommen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und freue mich schon auf das nächste Video.